Marco Bülow kommt Anfang der 70er Jahre in Dortmund in einer klassischen Arbeiterfamilie zur Welt. Der Opa ist Bergmann, die Eltern arbeiten in der Pflege. Marco wird der erste sein, der in seiner Familie zur Uni geht. In seiner Jugend ist Marco schon früh Klassensprecher, sein Viertel Dortmund Nord ist Brennpunkt und die SPD hat in keiner anderen Stadt mehr Mitglieder. 1986, Tschernobyl. Marco beginnt sich in der Umweltbewegung zu engagieren. An der Uni studiert er schließlich Journalismus, ist im AStA aktiv und landet über die Jusos bei der SPD, für die er 2002 in den Bundestag einzieht. Umwelt und Energie und Sozialpolitik stehen auf seiner Agenda. Auch im Laufe der Zeit werden die Autos bei den Genossen immer dicker und Marco ist zunehmend irritiert von der Art, wie Politik gemacht wird. Er tritt 2018 aus der SPD aus und kämpft seitdem gegen Lobbyismus. Inzwischen ist er der Partei Die Partei beigetreten, den Bundestag hat er gerade wieder verlassen, aber sein politisches Engagement geht weiter und heute Abend ist er zu Gast bei Die Verlosung.